Wort. Ja, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Baumann, wenn Sie es nicht schaffen, in Ihrer ganzen Rede ein einziges Wort über drei Anträge vorzulegen, äh, zu sprechen, die Sie heute vorgelegt haben, dann können Sie auch nicht von uns erwarten, dass wir uns ernsthaft mit Ihren Anträgen auseinandersetzen. Ich habe Ihre Anträge gelesen. Einer lautet dem radikalen Islam, den Boden entziehen. Ich kann Ihnen sagen, mindestens genauso wichtig ist der radikalen AfD in Deutschland den Boden zu entziehen, Herr Kollege Baumann. Die Agitation gegen den Islam und gegen alle Musliminnen und Muslime in Deutschland gehört seit der Gründung der AfD, ist ein Eckpfeiler Ihrer Partei, gehört gewissermaßen zur DNA. Es gibt kein, es gibt kein prominentes Mitglied Ihrer Partei, das sich nicht schon abfällig und diffamierend über Muslime in Deutschland geäußert hat. Und Damit verlassen Sie immer wieder den Boden konstruktiver Religionskredit, die ja auch in Deutschland geübt werden muss, Herr Kollege Baumann. Und sinnbildlich dafür, sinnbildlich dafür ist der Ausspruch von Alice Weidel, man muss das immer wieder wiederholen, die hier gesagt hat, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Das ist genau ihr Das ist genau Ihr Menschenbild. Sie sprechen heute von islamischer Radikalisierung. Da sieht man schon, dass Sie gar nicht unterscheiden wollen zwischen dem Islam als Religion und islamistischem Extremismus, über den wir reden müssen. Und deswegen und das ist auch aus Ihrer ganzen, aus Ihrer ganzen Rede hervorgegangen. Sie haben kein Interesse daran, an einem friedlichen Zusammenleben in Deutschland, an Lösungen. Ihnen geht es darum, eine Gruppe zu diffamieren, an den Pranger zu stellen. Muslime in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen und das Land zu spalten. Kein Interesse haben Sie an einem friedlichen Zusammenleben, Herr Baumann. So, und deswegen werden wir auch keine Zeit auf dieses Antragssammelsurium verschwenden, das Sie uns hier vorgelegt haben. Ich will darüber reden, was wir als Union machen. Ich freue mich, dass wir ein Positionspapier verabschiedet haben zum politischen Islamismus. Und da beschreiten wir einen anderen Weg als Sie. Probleme klar benennen. Integrationshemmnisse Schritt für Schritt beseitigen, aber auch klar zwischen Religion und religiös motiviertem Extremismus unterscheiden. Nein, das ist kein Geschwätz, Herr Kollege Baumann. Die Union in Deutschland ist das Bollwerk gegen Extremismus und alle Extremismusformen in Deutschland und das unterscheidet uns maßgeblich von ihnen. Wir verharmlosen nicht den Linksextremismus, Rechtsextremismus, aber eben auch nicht den politischen Islamismus, der ja durchaus eine Gefahr ist für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir haben ein Problem damit, das ist überhaupt keine Frage. Und darüber müssen wir auch reden. Und viel zu lange war der Fokus auf dem islamistischen Terrorismus. Aber es geht natürlich darum, auch den Blick zu werfen auf den ideologischen Nährboden, der da unter ist. Da bin ich ja gar nicht von Ihnen entfernt. Wir haben es in den letzten Monaten gesehen. Wir hatten die grauenhafte Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Paty, die dazu geführt hat, dass hunderte Schülerinnen und Schüler auch in Deutschland, in Berlin und anderswo Sympathiebekundungen für diese abscheuliche Tat gehegt haben. Das zeigt uns doch, dass wir ein Problem haben. Als wir den Konflikt hatten zuletzt in Israel, als die Bomben flogen der Hamas flogen auf Israel, auf Tel Aviv und anderes, gab es auch Sympathiebekundungen. Es gab Flaggenverbrennungen. Es gab übelste judenfeindliche Hassparolen, die geschrien wurden. Und das zeigt uns natürlich, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Aber, aber genau, wir machen das mit dem Ziel, unsere freiheitliche Gesellschaft zu bewahren, und wir machen das mit einem konstruktiven Impuls. Und ich will das sagen: Wir machen das auch zusammen mit den vielen, vielen liberalen, gut integrierten Muslimen, die unsere Grundwerte teilen in Deutschland, die im Übrigen auch Opfer werden, immer wieder und von Bedrohung von Islamisten in Deutschland. Und wir machen das nicht gegen diese Menschen. Und dieses Positionspapier haben wir. Einstimmig beschlossen Das ist auch nicht so ein Stückwerk, wie Sie vorgelegt haben, sondern das ist ein ganz umfassender Handlungsanlass. Handlungsansatz. Wir brauchen breite Grundlagenforschung in Deutschland. Wir haben über 200 Lehrstühle im Bereich Antisemitismus, Rechtsextremismus. Alles wichtig und notwendig. Wir haben aber keinen einzigen im Bereich des Islamismus. Und da müssen wir dringend in Deutschland was machen. Wir wollen eine Dokumentationsstelle politischer Islamismus, die wissenschaftlich arbeitet und Forschungsarbeit leistet, Dokumentationsarbeit zu den Aktivitäten des politischen Islamismus. Und wir wollen einen Expertenkreis einrichten politischer Islamismus beim Bundesinnenministerium, der jedem Jahr, jedes Jahr Bundesregierung und Bundestag einen Bericht vorlegt zu den Entwicklungen im Bereich des Islamismus in Deutschland und die Verantwortungsträger sensibilisiert. Und ich kann Ihnen versichern, wir meinen das ernst. Wir werden noch in dieser Wahlperiode konkrete, konkrete Schritte auch umsetzen. Und ich bin dem Bundesinnenminister, der heute nicht dabei sein darf. Ausdrücklich dankbar, dass er diesen Weg mitbeschreitet und dass er das mit unterstützt. Denn eins ist auch völlig klar: Vereine und Verbände, die eine Gefahr für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung sind, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet werden, die können nicht gleichzeitig Partner unseres Staates sein, die können nicht mit finanziellen Mitteln unterstützt werden. Das muss in Zukunft beendet werden. Und ich will das noch mal sagen, die Zeit ist zu Ende, auch mit Blick auf meine Heimatstadt Hamburg. Da gibt es das Islamische Zentrum Hamburg. Das ist die Propagandazentrale des iranischen Mullah-Regimes in Deutschland, die propagiert die Vernichtung Israels, die bestreitet das Existenzrecht Israels. Diese Organisation macht die Stadt Hamburg der Senat zu seinem Vertragspartner, während sie gleichzeitig einen Antisemitismusbeauftragten einrichtet. Das ist absoluter Wahnsinn. So etwas darf es nicht mehr geben. Wir brauchen Distanz. Wir brauchen Ablehnung zu den Islamisten in Deutschland. und Wir müssen sie genauso behandeln wie alle anderen politischen Extremisten auch. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Konstantin Kuhle für